Willkommen, mein Name ist Daniel Reupy. Und mein Name ist Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Mario Luigi Superstar Saga. Ja, äh, Daniel RP, erzähl uns, was ist im letzten paar passiert. Wir sind in Bowser's Festung eingedrungen. Ja, und was ist noch passiert? Wir haben Iggy einen übergezogen. Und noch was? Sonst noch was? Danach ist nichts mehr passiert. Okay. Nee, den wir <lacht> Ja, den schnappen wir uns. Oh, zwei von denen. Die schnappen wir uns. Erstmal habe ich dem Hammer oder ein, ein, in die Fresse. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding, ein bisschen zu nah, findest du nicht? Aber... <lacht> ja. <Ich bring> mich <lacht> näher zu ihn <mir> heran. <lacht> ah, nein, ich bin hingefallen. Na, ja, kann keine bruder attacke machen. Nein. Mein Bruder, hilf mir. kann Ich muss den einen typen rösten. <lacht> muss den rösten. was mit plan so richtig gemacht okay. ich wollte ein extra kommando machen ich weiß auch gar nicht mehr wo das normal und wo das extra <lacht> ist bei diesem ganzen <lacht> <lacht> alter das Na, warte. der hat uns als babys entführt ja da wird ein schlag erledigt hast du das Eingriffsmuster muster von denen schon durchschaut oh, dann äh, diese Kugel ausschießen äh, diesen... Ne, es kommt auch auf den Scheiger an, der auf ihn schlägt. Okay. Wow, voilà. wow, Vielleicht oh. die sind seine Angriffe zu langsam. So, komm, erstmal schlappen uns diesen Karik hier. Und der dann. an. Ach, ah, ist down. <lacht> Oh, oh, Shit, der bafft sich hoch. Ist gut gegen dich? Hier. <lacht> so mache ich das hier. Das der Gehalt. Nee, Ne, <lacht> kriegt Schaden. Boah, das war echt gut, ey. Oh. Ich habe ich habe normalerweise echt Schwierigkeiten, den auszuweichen. Ja, what? Zwei. Zwei. Hast du gesehen? Ja. Das ist mehr als eins. Ja. Und das sind wir am Boden. Da brauchen wir noch nicht mehr. Wir haben noch alles. Ja und? Ja, ja und du Hund. Komm, die schnappen wir uns. Ich schnapp mir den Hammer, Bruder, und du die anderen beiden. Da, pass auf! Weg. Achtung, da kommt eine Kugel raus. Boah. Wenn er auf den Kopf steckt, kommt da so, so ein Geschoss raus. Bei sowas kommt jetzt eine Kugel raus. Boah, ich komme mit diesem. Die Dinger, wir sind jetzt langsam. Ich komme da wirklich klar. Ey. Du willst lieber schneller angefahren, ne? genau bei so muss spielen wenn dann irgendwie zu langsam ist komme ich damit nicht klar echt nicht nee? ich komme, ich komme mit voll klar ich bin halt Und? besser schneller da kommt eine Kugel was fast, <lacht> fast. du besser na warte dir schnapp dir mal Brata ah. ja leblab. leblab wow. HP bekommen dann man ändern. ja dann, dann, das muss ich ändern das muss geändert werden so geht es aber nicht ey dass ich hier 0 hp bekomme oh Gott, zwei vor von den anderen wurde. ich hab ein bisschen schiss oh, bin schon tot. Ja, die geht auf dich ey Hä? Also, ja nerven, also hier Mittelfinger zeigen. das ja, sind schnell aus dem Weg räumen. Ja, die, die gehen mir um. Deswegen schnell aus dem Weg räumen. So, die sind schnell aus dem Weg geräumt. Wir haben, wir es geschafft schon wieder. wieder Los, kommen, nächste. Zwei Stück von euch. Und wir werden jetzt sehr aufs Hochlevel mit den Gegnern. Ja. Du hast nicht gedrückt. Da halt den anderen Scheiße. Da vorsichtfeuering Vorsicht, Feuerring. Der kommt zurück das hat echt wehgetan, ne? Oh, 102, ey. Wie viele Pilze, die ich hier benutzen muss, ey. Ja, nur um zu überleben, ey. Das ist, weil, das ist wichtig für dein Überleben. Nein! Boah. Ich hab zu früh losgelassen. <lacht> Aua. Aua. Alter, das hat ihn doch, doch voll auch getroffen. Ach Mann. Äh, tot. Ich dachte, er wäre tot. Ah, egal. Manchmal macht ich dann nicht mehr sein? Äh? Ich wollte ein extra Kommando machen. Aber. Aber. So, hey, ist he Down. Er ist Down. 110 für einen Karmek, ey. Ich Was? Dazu bekommen. Wie kann er AP dazu kommen? Das müssen wir mal ändern, ne? Nein, das ja, geht so nicht. Mein Vorsprung wurde wieder ausgebaut. Scheiße. Scheiß So, ist down. Und warte, er setzt. Da kommt eine Kugel. Nein, Nein geh weg. Geschoss. Ich krieg den Scheiß nicht hin. <lacht> no, warum denn nicht? Das ist doch die natürlichste Sache der Welt. Stirb. <lacht> Stirb. Hier nimm das. Oh. Ja, oh, ich hab den. Ich wie den. Ich du nicht, nicht so wie mein aber er, aber er gibt sich Mühe. so Bruder. den. Ich Aber Ich hab Ich hab den. Ich verstehe, Irgendwann stehen wir wirklich da und wir wissen nicht, wie es funktioniert, aber wie gut, dass ich so ein das Gedächtnis habe. Oh, die schon aus noch nächster Boss. Ja. Und wir sollten nee, wir sollten einmal heilen. Ja. Ich habe es einfach mal eben voll geheilt. So, das Festung. Mortons Zimmer. Guck mal, bis das das zweite. Ja. Die Reihe, die Cooperlinge sind hier angereiht wie in Super Mario World. Ja, als. Hi Morten! Die ja, sind nicht immer so angeordnet? Nee, äh, also in New Super Mario World. waren war das nämlich nicht so. Okay, wir müssen rüber springen. Nein! Ha! Den schnappen wir uns! So nee. <lacht> nee, den schnappen wir uns! Nein, oh, oh, oh, oh, der Fisch kommt. Verteidigung. Da, so, da habe ich sowieso noch keine Sorge. Aber... Oh, <lacht> <lacht> Masses... oh mein Gott. War noch gar nicht, warum. Ich Mal sehen, was danach passiert. Äh, zurück B. Ja. Alter, der trifft uns echt nicht. Mein Gott. Morten, du, du bist ein Lappen. Es dauert schon, tot oh. bauser Faust. Die Faust. Ein Faust aus Stahl. Bin ein Arsch. <lacht> in den Arsch. Genau. No, ey, den nee, nee, Arsch. Nee, nee. Das ist ein bausers faust Ich guck, ich guck's mir an. Macht mach beim Angriff stark wie Bausa. Nee, irgendwie nicht. Also du kriegst, man kriegt Bausa plus, aber mein Angriff geht ja voll runter. Auch bei dir. Kommt ja gar nicht in Frage. Ui. So stark ist also bowser <lacht> Ja. Was machst du da, Comic? <lacht> oh mein Gott! Vorsicht! Alter, <lacht> alter, guck diesen. kugel wir haben Bullet Bill mit einem <lacht> Gewehr in der Hand. Ja, mit einem Teleskop. Der hat ein Teleskop in der Hand. Hat Kenze das ein Teleskop? Ja. <lacht> <lacht> <lacht> Hat Ultra will Ja. Okay, er reagiert auf nicht so. Oh, Alter. Hm. Oh, der heilt den anderen. Dann schnell tötet den Kamek, bevor irgendwas anderes oh. anrichtet. Im Ultra will kann man relativ leicht ausweichen. Ich wäre es, dass sie noch aber auch Na, no, gibt gibt's doch nicht. Also immer gleich, ich habe erst mit meinen Donner kaputt und dann halt ich, ich wusste dass du nicht, dass er auch gegen, gegen Feuerresistent ist. Oh, jetzt zieht er Auf mich What? Äh? seine Füße auf dem Rücken hat. Ja, ah, denn das kam weg. Ich glaube so kommen wir nicht weiter. Aber wir es von dem Fall damit er niemand heilen kann. Ja. Äh, der Karm halt doch! Und man hätte erst den Karmik erledigen müssen. Vielleicht ja, kann aber nur noch nicht heilen. So! Ja. So, weg! Ultrasierup! Geil! Das sind Lachbohne. geil. Brauche ich nicht mehr. Ja. Wir brauchen keine mehr. Wir haben schon alle Säfte. Wir haben den schon voll trunken gemacht, den, ja, den Professor. Hier geht es nicht weiter. Wir müssen erst da rein. Das Buhu. Oh mein Gott, drei Stück. Ah, geh weg. Er kann ein bisschen dauern. aber wir geht auf dich? Wenn doch mal einer der Hammer da kommt. Ich glaube, meine Schwingattacke könnte gut bei dir sein. Ja. Ich voll Overkill, was der da macht. Ja, Overkill. Overdriver. Das, das war voll Overdriver. Ne? Hm. Hm. Alter! Hm. Ein K.P. Hm. Hm. hm. Oh. geht auf Frisch. dich. Nein! Ah ja, übrigens, die können uns auch, äh... Auch Kommandos klauen. Wie Kommandos? Das heißt, so können wir zum Beispiel keine, keine Solo-Attacken mehr einsetzen. Ah, oh mein Gott! was? Oh, so, können wir nicht, ah. so können wir zum Beispiel keine Solo-Attacken mehr einsetzen, oder sowas. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Warte, warum schon vier? Ich hab, ich hab zu spät gedrückt. Es tut mir leid. Was Also, Satt. Ich hab Geister mit dem Hammer. Ja. Ich, ich habe auch Geister mit dem Hammer. Ja, yeah, wir haben es geschafft. 1 Zufallschinos Drei Stück! Geil. Alter, ich wollte schon immer mal ein paar Zufallschinos haben. Möchtest du auch? Äh, möchtest du ein paar haben? Ich habe noch drei, also ich habe jetzt gesagt noch vier. Ja. Also sowas muss es in Real Life geben. Hier, ich äh, ziehe die an an und, und bekomme voll den krassen Zusatzeffekt. Ja. Ja. Nein, das will ich nicht. Nein, ich will es nicht mehr. Oh. Oh. Das will nicht. Oh. Nein. Nein. Nani. Nani. Nani. Nani. Nani. Nani. Nani. Nani. Nani. Was? Oh no. Um, my face. Not my beautiful face. Oh no. Oh Oh No, Oh Oh Oh ja ja, ich hab's gesehen. Oh nein. Gott sei Dank auf dich. Aua! Du warst zu nah! Ich hab mich, nicht auf mich. Gut. Wa warum auf mich? Was habe ich euch getan? Ich will euch doch nur umbringen. Oh mal. Ich wusste, dass du schaffst, mein Bruder. 126. Alter, der Schaden! fertig 4. 4 65 keine alte und wir haben genug holen soll ich wieder machen oh. ich, ich muss das ist, ist kein Experte für Wirbelwinde. Oh, oh. Oh. Also bevor wir da reingehen, da, da, ist noch was. Totenfall. Die sind einfach. Ja, wir werden von angebietet. Glückwunsch, wer zu mir kommt Kommen ein kleines Souvenir. Ein Wunderpils, der nice. danke, danke schön. Danke. Dankeschön. Dankeschön, lieber Monty Mauerwurf, das habe ich gebraucht. Das wollte ich immer schon mal haben. Aber ich meine, so kann ich äh, je jedes meiner Familienmitglieder wieder zurückholen. Ne? Ja, ja. So, ich gehe vor. So, nächster der, Boss. Nächster Boss. Äh, das dürfte Lemmy sein. Wenn ich mich täusche, tatsächlich ist es Lemmy. Der Lemmy Wings. Lemmy Wings? Lemmy Wings, ja. Lemmy Wings. Lemmy -Wings. <lacht> Ich hoffe, ihr wisst um, dass wir wir ihn ausholen. Ja, warum? Der mir uns. Äh... Diesmal gucken wir ihn nicht oh. an. Hm, wer ist es? Du bist es. Nee. Scheiße. Jetzt müssen wir den richtigen ausfinden. Boah. Dass man da irgendwie erkennen könnte, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es überhaupt möglich ist, dass man den richtigen erkennt. Erwischt! Jetzt heute er rum. So jetzt greift er uns an. Den hohen wir uns. Oh mein Gott. Lol, er war es sogar. Na warte. Den schnappen wir uns. Oh, Verteidigung gesenkt. Aber. Oh. Mit der Nein, seine verteidigung ist nicht gesenkt worden. What? What? so, wie dann aber nicht mal. Ja, so es aber nicht. Hm. Hm. Ja, na, na, na, mein Gott. ich krieg da nicht hin, ey. Du schaffst das ja irgendwann schon. Oh. Baum Share your energy with me. Zeit voll hoch, ey. Nein. Mach den Schaden. Alter. Alter, diese Genki Dama. Sie ist so groß. Bam. Cool, mein Gott. Mein Gott. Cool. Stark, ich habe keine Ahnung. Die sind, die sind nicht wirklich stark. Ich glaube, sie, glaub, sie haben insgesamt, glaube ich, auch immer nur 500 HP. Ja, nehmen wir mal mehr, mehr Bep. Nein, ne. Sagt ich nicht. Oh man. ist er is down? Wasser. Wee. Wasser. Ich, ich mag kein Wasser. Ich eigentlich auch nicht. nicht. Äh, Hammer bitte. <lacht> Sorry. Und wir machen das mal hier alle Flammen aus. wenn wir hier sicher weiter können. So. So, hier rein noch ein bisschen. wie viele Minuten haben wir eigentlich? Wir ja, haben 20 Minuten. Also, das ist ganz schön viel. Ui. Ben. Haha. Ora. Und Voll heute nach dem Bosskampf. Ja, offensichtlich war so, ich war ein bisschen nervös. Aua! Einfach nur das. Aua. aua. Scha aua. Das war ein bisschen ein Spektakel. Aua. eigentlich mehr erwartet. Oh Gott. Weil man noch bis zum... Oh, nee. oh nein. Oh nicht das schon wieder. Ich wusste, dass, dass es irgendwann mal wieder kommt, aber ich wusste nicht, dass es jetzt so ist. Oh Gott! Wir müssen mal noch davon machen. Ich glaube, das ist das Einzige. Oh. Es ist zu so spät. Jetzt. Nein, zu spät. Komm, oh, jetzt. Nein. <lacht> Immer an der gleichen Stelle. Ein Versuch wir noch, ne? Nee. Nee, oh, warte. Nein, gibt es doch nicht. Hast du. Ja, also. Boah, ich hasse diesen Challenge. Sie ist so schlimm und sie ist so scheiße. Sie ist nervig, sie ist langweilig. Jasse sie. Gibt's auch also. Ich hasse sie. Nein, gibt es doch nicht. Überraschend? Nein, ich war. <lacht> Ey. Na so. bitte. Noch einer. Oh Gott. Da müssen wir jetzt eigentlich nur noch genau zielen. Da kommen sie nicht mehr von oben, sondern der bleibt da einfach stehen. Ja. Genau. Wir müssen jetzt genau zielen. Wir haben nämlich nur noch einen. Ja. Ha! Ja. Gott sei Dank, ey. Oh, scheiß Tür, ey. Danke. Ja. Da ja. gehen wir auch bis zum nächsten. Was Speicherpunkt? Uh, Blumensprache der Piranienpflanze. Kitzel einen Kerl von spucken. Oh ja, das sah da aus, okay? Oh Gott! Kitzel ein Kerl von hinten. Hör auf mich zu kitzeln, ey. Da Beschreibung. Hör auf, hör, auf, hör auf mich zu kitzeln. Hör auf mich oh. <lacht> zu Juhu. Oh, dann ist sie tot. Ja. So, komm, die andere machen wir auch nochmal eben an. <lacht> Wolltest du sagen, warte Äh, Okay. Äh, welchen? Links oder rechts? Rechts. Falsch. <Mal> Scheiße. <lacht> Scheiße. Ah, oh, die, die gibt's ja auch noch. Ah ja, genau. Hab ich. hätte vielleicht sagen sollen, dass ich loslasse. Ja, ja. Aua. Der bufft sich hoch. Wie hoch buffen? Dann buffe ich die down. Ja genau, stimmt, das kannst du ja machen. Einfach nur so. Aber der hat seine Verteidigung geboostet. Oh. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Da, hier, da. Verteidigung ist down. Hier, Bruder, hier. Down weg. Hier, Down auf die Deppen. Chill, Ja, ich, ich chill mein Leben. Vor allen Dingen, die sind so, den, den kann man so leicht ausweichen. Ach, Mann. So. Down. Und. Alter, 125, hast du den Schaden gesehen? Der geht auf dich. Ja, ich sehe ihn an. Wie die umschwingen, ne? Ja. Ah. <lacht> weiß noch, weiß noch der eine. Ja. Er ist mich auf die Kette gesprungen, dann habe, habe ich ihn verbrannt und dann ist er immer nach Hause gegangen. Ja. Er hat drei Zeit, ne? Ja. <lacht> Wir mussten ihn töten, bevor er sich ja. nach Hause ging. Ja, so. So, hier können wir speichern und hier, äh, hier endet auch der Part. Im nächsten Part geht's sogar direkt los mit einem Bosskampf. Ja, geil. Äh, Ludwig. Ja. Ludwig von Cooper. Ha. Also, bis dann und ciao.